Und damit willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018. Hier in Spanien, soll ich auch schon mal für die Aufwärmrunde starten? Äh, ja. Oder willst du ähm... was sagen? Und, ja, auf jeden Fall, ich war hier eine Zwei-Stop, weil was anderes ist ja nicht möglich. Mit den Supersofts Rocky fährt die Ein-Stop. Wir hatten ja ein überraschend gutes Ergebnis, also, dass er einen P5 holt, ist ja schon klar, aber, dass ich hier vielleicht sogar mit einem P6 ankomme, das war überraschend. So, Gerade hatten wir schon mal einen Start gehabt, der war aber so laggy. Das nee, war kein richtiger Start, da war auf einmal ich auf P1 gelegt, okay. dann war Perez auf 2, Leclerc auf 3 und Hardy auf 4. Und ja, Rock jetzt nach hinten gehauen mit Hamilton im Rest. Ja, ich hatte auch noch lags und alles. Und ähm, ja, das Spiel wollte mir eine 2-Stop vorschlagen, die konnte ich auch eben auf eine 1-Stop ändern. Jetzt konnte ich das nicht mehr we wechseln, aber ich werde dennoch die 1-Stop natürlich fahren. Weil es ja, es ist war schwierig. einfach aus dem Grund, dass die ähm, was soll ich sagen. Dass die Reifen jetzt um eine Runde schlechter geworden sind, beziehungsweise halbe Runde, aber ich weiß nicht, ist es eine Kollision. Ich hatte eine Kollision schon, aber ähm, man muss bedenken, die Medium-Strategie mit einem, einem Stop- und Soft Medium soll sechs Sekunden schneller sein, also. Hm. irgendwie kriege ich die Reifen die warm, die werden erst gegen den letzten Sektor immer warm, egal auf welcher Strecke. Ich kriege sie schon immer recht gut warm, also ich habe gerade... Kerntemperatur habe ich 120 bei allen Reifen. Schau, bei der ja. Kerntemperatur oder der Außentemperatur. Außen... Achso, nee, warte, Kerntemperatur habe ich 95. Was? Ich, Bei mir sind die ganze Zeit auf 85, 84. Ich lasse die halt schon richtig durchdrehen, teilweise. Ja, ich versuche äh, So durchdrehen muss das natürlich nicht. Ich krieg's, ich krieg's ja nicht warm. Bleib in niedrigeren Gängen und drehe auch auf der Geraden. Das tue ich ja. Ich bin ja die ganze Zeit im zweiten oder dritten. So, jetzt erst gegen Ende des letzten Sektors werden sie warm. Aber ja. 97 Grad ist mein neuer Rekord, glaube ich. Was machst du denn mit der anders? Wobei, <lacht> man muss bedenken, die Supersoft braucht eine höhere Temperatur für den Start. Ja. Aber mit den guten, warmen Reifen könnte ich jetzt einen Start gegen dich hinlegen, hoffentlich. Also, es ist sehr wahrscheinlich, dass du mir vorbei Du hast sogar die bessere Seite. Mhm. Deswegen verteidige ich einfach nicht zu so viel. Ich gehe in drei, vier Runden rein. Und, dann... die Rest... und wenn ich sehe, dass ich dich zu sehr von Hamilton und so abhalte, dann lasse ich dich schon durch auf einer Geraden. Ja. Ich will, ja jetzt für's, ich will hier ja fürs Team fahren. Ich bin hier kein Magnussen. Und ich bin auch kein Peres. Okay, du hast einen guten Start. Ah, ich, ich bin trotzdem rechts neben ich dir. Ja, jetzt. Ich wollte jetzt komme ich sogar an dir vorbei. Ich wollte eigentlich den Windschatten von Hamilton haben, aber ich hatte Angst dass Oh Gott, da hat sich Verstappen weggedreht. Das hat mir einen Flügelschaden beschert. Scheiße. Ich bin nämlich Hamilton draufgefahren. Ja, okay, ich werde ja einfach mit Mann und Maus gegen Hamilton verteidigen. So, also. Ricardo führt das Rennen an, Raikön, der kämpft jetzt hier gegen mich, ich weiß nicht, ob ich verteidigen soll, wobei der scheint Schaden zu haben, weil der langsam fährt. Aber ich würde ihn schon gerne jetzt ein äh, eindämmen auf seinen Supersoft-Reifen, weil das ist, glaube ich, der einzige Satz Supersoft, den er im Rennen haben wird. Und das ist eigentlich die Phase, wo er am schnellsten fahren muss. Und die fahren alle in Stop mehr als du, das darfst du auch nicht vergessen. Ja, meine ich ja. Ist mir jetzt egal wie viel ich auf Ricardo verliere gegen den habe ich eh keine Chance. Ja doch, wenn er in die Box geht, es wird vorgeschlagen, dass er entweder Runde 3 oder 4 reingeht. Ja, das aber wird die CDU auch machen. Der hat jetzt schon drei Runden, 3 äh, Sekunden auf mich. Und der wird mir wegfahren. Weil Raikön schon wie krank auf. Mich drückt und dann äh, Riccardo, der noch mal deutlich schneller weiß, Raikön. Aber überraschend ist, dass sein Ziel sich nach vorne gekämpft hat. Der ist gleich hinter Hamilton. Und startet jetzt gerade eine Attacke auf den Engländer. Oh mein Gott. Hamilton ja. nimmt die Außenbahn. Oh Gott, da überschieße ich komplett. Aber Hätt sie können ihn auch nicht überholen. Hätte ich, nicht so ich verteidigt, die verteidigt, hätte mich Reikön wahrscheinlich in den ersten beiden Kurven. Äh, außen überholt. Also, die Super Softs bringen ordentlich mehr Pace. Ja. Hamilton fährt mich hier einfach ins Auto. Bist du das lasse ich aber gegangen? nicht auf mir sitzen. Nee, ich, ich gehe erst Runde 3, 4, wie es mir prognostiziert, damit ich hier ohne Probleme durchfahren kann. dann. So. Und Sein schiebt mich an. Sein schiebt mich hier. Das hat mich Position gekostet, jetzt welche gedreht. Und das war's für mich mit diesem Rennen. Ähm, ähm, ja hier ist gerade komplettes kuddelmuddel hier kann keiner mehr weiterfahren stecke mitten in dem kuddelmuddel Also ricardo fährt so viel schneller als ich dass das kein safety car gab verwundert mich aber richtig weil hier gab es so viele kollisionen und da ist gerade ein red bull sehr langsam der glaube ich sein auto zu sehr beschädigt das ist verstappen ja, ist Das war's für ihn. Hm? Natürlich muss Verstappen sein. Also, gerade fährt 3 Sekunden schneller als ich. vor 100. Aber es ist schade, dass mein Rennen so schnell schon gelaufen ist hier. Leider, weil da lässt sich nicht mehr viel machen. Wobei, das ich bin so gut. ein Stück weg. Du warst recht schnell unterwegs. Also, ich würde es noch nicht aufgeben. Ja, ich würde es noch nicht aufgeben. Ich, ich probiere es, glaube ich, noch, weil vielleicht kann ich hier besser aufholen, wenn ich wenn ich jetzt einen Stop weniger mache, weil alle, die jetzt reingehen, werden auf eine 3-Stop gehen. Weil du hast etwa eine ähnliche Pace wie ich gehabt und deshalb würde ich es echt noch nicht aufgeben. Tue ich auch noch nicht. Also ich denke, Punkte sind hier auf jeden Fall noch nicht gegessen. Ja. Und ich meine, du musst jetzt die Reifen ein, zwei Runden länger ziehen. Von daher du hast natürlich auch jetzt 5, 6 Sekunden, die du vielleicht aufholen musst durch den Dreher und so. Das Problem ist, ich habe zu spät geschalten, dass ich in den Rückwärtsgang muss. Das hat mich halt locker 10 Sekunden gekostet. Also. Wenn ich erstmal da stand, mich geärgert habe und mir gar nicht gedacht habe, oh Gott, was muss ich jetzt machen eigentlich? Also gegen Ricardo will ich gar nicht erst versuchen. Schau mal, wie weit der von mir weg ist. Ricardo ist gleich bei mir. Verstappen fährt sogar noch. ich gerade. Ricardo kommt jetzt über die Ziellinie, aber wahrscheinlich nochmal eine neue Bestzeit setzen. Du holst auf einen der Naja, doch fahren. nicht. Aber der ist halt jetzt schon am Ende gerade, wenn ich gerade auf den Anfang komme. Oh, jetzt hat Valkyrie natürlich so viel DRS. Komm schon. Okay, sagen wir mal so, das war ein sehr kontaktreiches Verteidigen. Gut gemacht. Du Bist du eigentlich ohne Zugang. Schaden da bei der Kollision in der ersten Kurve durchgekommen? Ich bin ohne Schaden irgendwie durchgekommen, weil ich außen an Hamilton vorbeigefahren bin entweder war ich wollte halt innen reinstechen wie immer ich habe noch nicht mal jemanden über also ich wollte eigentlich ich ganz konnte nicht ausweichen ich wollte meine linie fahren dann außen und dann auf einmal ähm, kam dann hamilton der ist dann noch mal so viel später gebremst halt irgendwie der ist halt dann ausgefahren, mehr oder weniger anstatt in die kurve zu lenken und dann hatte ich halt äh, die angst dass ich ihm reinfahre aber ich habe es irgendwie noch geschafft auszuweichen Deine und dann war ich halt aus. vorbei und auf zwei sorgen, dass das möglichst lange so bleibt da ist Leclerc an die Box gegangen und den kriege ich sogar. So, Raikön. also Ricardo hat 10 Sekunden auf mich rausgefahren. Weil ich sehr, sehr viel verteilt. Jagd und Legende von Dorn. Ich weiß auch nicht, wann ich so rein soll mit dem mit dem Auto. Ich denke mal so Runde 13. naja. Wobei ich bin die Strategie doch auch in meinem in meiner Karriere, glaube ich, gefahren. Ist immer noch kann dir Stein. leider keine Tipps geben, wann du reingehen musst Vettel geht aber der euch an, der Box, an die Box das heißt, Reikun geht nächste Runde, es war ein Undercut vom Deutschen hier und du hast Leclerc gleich vor deiner Nase nach einem starken zweiten Platz geht es hier sehr stark bergab für ihn in dem Rennen schon wieder Und gerade fahre ich glaub, recht schnell, ich hole hier in riesen Schritten auf auf Van Dorn ich habe ja einen lila Sektor 2 gehabt jetzt. Also Ricardo ist auch zum Beispiel noch nicht in die Box gegangen. Was ist deine Rundenzeit aktuell? 24:3. 3 Mit hast... etwas Glück kann ich die jetzt knacken. Okay, ich dachte eigentlich, jetzt die schon geschlagen, weil... Warum nee, nee das ist ich... ja meine erste Runde jetzt. Was willst du? Mit Reifen fährst du? Soft. Okay. Ich bin jetzt 22:6 gefahren jetzt, erste ja. Runde Soft. Man sieht halt, wie viel langsamer ich bin durch den Kampf mit Raikön. Weil ich bin niemals 1,7 Sekunden langsamer in der Grand in der speed als du. Auch wenn deine Reifen etwas ab, mehr abgenutzt sind. So viel langsamer ja, bist du eigentlich nicht 29 29% Ey, das ist super. 29, 28, 27%, 27 habe ich. Und dann kommt der vordere rechte Reifen mit 12%. So, alle gehen jetzt rein. Damit bin ich auf 1. Siehst du, kannst Ricardo kriegen. muss ich noch mal danach gehen. Äh, ja, ich weiß nicht. Ach, schau mal, wie weit weg der von dir ist. Wie soll der dich denn kriegen? Deine also, Das nach. sind 7, Sekunden. Aber für ich mich glaub... sieht das mehr aus. Das hinter dir ist Verstappen, der ist, oder nee, warte, der ist vor es dir. Es muss Ricardo sein. Es sind ja, 8, ist Ricardo. Es sind Sekunden, also der Wagen dir ist Es sind 8,007 Sekunden, also. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen kann. Raikön vielleicht, ja, aber also wenn muss Ricardo schon eine 2-3-Stop äh, fahren, dann werde ich das glaube ich schaffen. Also wenn er eine 2-Stop fährt, könnte es eng werden. So jetzt mit holen wir uns von Dorn auf der Geraden mit ERS überholen DRS und fett da kann er einfach nichts machen als hinterher zu gucken der McLaren ich wollte gerade schon sagen McLaren Honda aber ist ja McLaren Renault da mhm. wollen wir jetzt nichts schlechtes vorwerfen was er nicht hat so Ricardo hat mir allein im zweiten Sektor drei Zehntel abgeknöpft in der Runde wobei Sektor 2 noch mein bester Sektor ist wo ich ja eigentlich meine Bestzeiten fahren konnte. So, direkt erstmal eine 23 8 gefahren in der ersten freien Runde. Er war auch langsamer als meine Zeiten. Ja, ich muss halt jetzt erstmal ein bisschen auf die Strecke klarkommen. Vor allem, weil die Reifen auch gesagt, ein bisschen nach angefahrene fahren. Reifen auch. Ja, die sind halt bei 30%. So, direkt im ersten Sektor zwei Zehntel gefunden. Auf Straw hole ich jetzt auch in Riesenschritten auf und auch auf den Fast India da. Instant auf die Truppe da vorne. Also Ricardo das heißt, in, hat in der dran sein. Ricardo hat in der letzten Runde 1,2 Sekunden aufgeholt. Und, und Straw ist, ist hier sogar auf einer Stop unterwegs. Fährt gerade so auf, das heißt, er kann okay, auch mal ja. durchfahren danach. Ja und Ricardo hat 1,2 Sekunden pro Runde auf etwa und wird vermutlich gegen Runde 12, 13 an mir dran sein. Ja, gegen Van Dorn brauche ich nicht mal auf ERS hochgehen der kann ja eh nicht reinziehen da fehlt dem McLaren einfach die Top Speed das oh, mit DRS. ich bin in Sektor 3 auf den Rasen gekommen weil ich so früh eingelenkt habe hat zum Glück nur ein bisschen Speed gekostet aber mehr auch nicht so zumindest auf den Geraden volle Power Game okay, das aber was mir jetzt gar nicht das gefällt Verstappen hat sich jetzt Van Finster Dorn gekreist das heißt, ich krieg gleich Druck von hinten. Und zwar also ich, starken. Ich will nichts sagen, aber ich bin jetzt eine 24-2 wieder gefahren. Also entweder bauen die Reifen extrem schnell ab, oder ich habe echt gar keine Pace mehr im Reifen jetzt im Rennen. Solange ich dich jetzt nicht noch überhole, ist ja alles gut. Nee, das, das hast du, denke ich, auch. Ja, okay, wenn, wenn ich weiterhin so schlecht fahre, natürlich schaffst du das vielleicht sogar. Nee, nee, also schau dir mal an, ich bin über eine Minute hinter dir. Können wir gleich mal Jeff. Frag du mal Jeff, ich kann gerade schlecht, weil ich im Battle bin. Fahrer, äh, Status-Teamkollege. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei eine Minute. Ich war letzte Runde 24. schneller, du bist nicht unter 6 gefahren. Bin ich das? Ist mir gleich aufgefallen. Da war ich vier Zehntel schneller als. Oh du. Gott, was macht Verstappen? Verstappen laggt grad wie verrückt von rechts nach links, aber so einfach, dass sie nicht passieren. Und Verstappen ist wieder hinter Van Dorn, so gefällt mir das. Dann ich es kann auch sein, ich war nicht gerade ERS, dass es da liegt. Und irgendwer ist ausgeflogen. Ich glaube, das könnte Alonso sein. Oder Lance Stroll, einer von beiden. Es ist Lance Stroll, der ist gerade verdammt langsam unterwegs. So, ja. also, ich bin jetzt schon recht Lance Stroll ist hier weg vom Fenster. Also ich habe gerade recht viel ERS verbrannt, aber nur auf Mager gefahren. Fandorn, war... du Idiot! Fandorn hat mich weggedreht. Stark oder? Also, es hat mich 5, 6 Sekunden gekostet, aber keinen Schaden. Das ist die Hauptsache. So. Okay, alles klar. Schön, dass der Waage hier direkt vor meiner Nase wegploppt. Und jetzt hat mich Verstappen weggeschossen. Einfach ah. von hinten gerammt. Also, jetzt wo ich Gas gebe, kommt Riccardo noch minimal ran pro Runde. Und das Wichtigste ist halt, dass er nicht. Noch eine gelbe Flagge, irgendwen hat es noch erwischt. Bei euch. Das ist ein Ferrari. Das ist ein roter Punkt auf der Karte. Oder oh, ist der, der Red Bull dahinter? Nein, das kann ja nicht sein. Ich habe nämlich auf der Karte gesehen, wie der Red Bull so stark auf den äh, roten Punkt raufgefahren ist innerhalb von einer kurzen Beschleunigungsphase. Das ist ein Ferrari. Aber was ich jetzt richtig feiern würde, wäre ein Safety-Car immer noch in Kurve 1 da. Schau mal dort, wo Lance Roy ja. rausgeflogen ist. Ist die gelbe Flagge. Ich glaube, das können ein bug sein. Das ist, glaube ich, der Sauber, der langsam fährt. Hm? Nee, das ist nee der McLaren ist langsam. Hartley ist raus, Hartley. Der McLaren ist langsam, das sehe ich auf der Karte. Nee, der McLaren also ist von dort nicht, und nicht der raus, war der klar. ist halt langsam. Achtung. Nee, nee, der ist nicht langsam. Keine Ahnung. Der, der ist nicht knapp vor mir gewesen. Irgendwie backt es ja gerade richtig rum. Weil fliegt keiner raus, aber irgendwie. Oh Gott. Ich bin hier ohne Schaden durchgekommen. Ich bin gerade keine schlechte Runde gefahren, aber Ricardo ist so nah rangekommen. Ricardo? Ja, Ricardo. Ricardo hat mich Was? Nach der Karte. Ricardo ist direkt hinter mir. Zwei, drei Sekunden. Und Hartley habe ich meinen Flügel kaputt gefahren. Super, jetzt ist es endgültig weg. Ja, okay, das war optimistisch. das war zu optimistisch oh mein Gott was ist denn hier los mit Hartley und dem Sauber was Für denn sauber kann ich nichts ich habe nur mit Hartley eine Kollision gehabt ja ich musste gerade richtig langsam fahren wieso ist der Sauber ausgeschieden was ist mit dem passiert ja der war mit Hartley irgendwie die standen ineinander Hartley ist jetzt die erst auf einfach wieder auf die Strecke gefahren ich glaube oder? Hartley und äh ich weiß gar nicht, welcher sauber ist, weil ich glaube, der von Ricardo Leclerc. ist an der Box gewesen. Ja, ich weiß, ich glaube, ich wollte es gerade nämlich sagen, ich glaube, durch den Crash mit Hartley und äh, Leclerc ist er vielleicht sogar, ähm, ist Ricardo vielleicht reingefahren. Da für mich jetzt eh kein Land mehr in Sicht ist, werde ich mir wieder ein bisschen Spaß erlauben hier. Die Frage ist halt jetzt, ähm, welche Reifen hat Ricardo? Kann ich dir gleich sagen, weil er nur knapp hinter mir ist. Weil, das kann nicht sein, weil der war jetzt sieben Runden auf Soft. Er wird auf jeden Fall nicht durchfahren Wobei können. sieben Runden, der war sechs Runden. Der, Rund, der war sechs Runden auf... Nee, die, nee, der war von Runde fünf bis Runde 10. Der war fünf Runden auf den Soft, da muss ein Schaden sein. Danke, Harti. Du hast mir, glaube ich, gerade geholfen, den Sieg eventuell möglich zu machen. Ja, erst hat er mich weggesäbelt und ich habe aus Frust, habe ich ihn ins, bin ich ihm ins Weg gefahren. <lacht> Immer die mit ihren Frostaktionen, die sie bei mir hervorrufen, die dann irgendwas Gutes für dich bewirken. Das ist.. <lacht> <lacht> es fühlt sich so an wie, wie die 2017er Korb nur andersrum. Hm. So, 12 Sekunden auf Peres und 16 auf Raikön. Wo wäre eine beste Stelle zum Stehen bleiben? Ich glaube sogar fast hier, oder? Nee. Das war zu früh. Da muss ich eigentlich schon die letzte Schikane nehmen, wenn ich was blockieren will. Reduziere den ERS-Einsatz, wir müssen die Batterie... Und Ricardo ist auf Softs, für deine Info. Der fährt nicht durch. Der wird, nee. der wird nur mal auf Super Soft gehen. Also der hat auf jeden Fall einen Schaden gehabt, weil der, der ist nach fünf Runden auf Softs wieder reingegangen. Solange war der auf den Supersofts unterwegs. Den -Ziel aus dem Qualifying. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Okay, ich probiere hier was. Mal schauen, ob das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Hier gibt es eine kleine Blockade. Sag mir, wenn du kommst, damit ich sie eben aufhebe. damit Ich weiß nicht, erwischt. wo die ist hier oh, in der letzten Fikane. Ich komme jetzt auf die zweite DS gerade. Also löst die am besten schon. Löst die schon mal bitte auf. Jo gleich. Weil die wird nämlich kurz dauern, bis sie sich äh, aufgelöst hat. Ja, ich löse sie auf gerade. Hier geht jetzt gerade eine große Reihe an Autos in die Box. <lacht> Warum? Und ein paar sind stehen geblieben. Ich glaube, das war ein McLaren, wenn ich richtig gesehen habe, der raus ist. Achtung, Achtung, Richtiger Moment Achtung, auf jeden Fall, Fall, weil jetzt yes ist gerade der letzte in der gesicherten Zone. So vor, drei, vier vier vor mir weggefahren. So 3-4 Sekunden vor mir. Ocon dass ich durch für die WM. Grüne Flagge. <lacht> da musste ich um Bottas kümmern, damit es enger wird. Ja, Berg ist als nächstes dran. Da ist Bottas! Da ist Bottas! Ja, ich habe nämlich einen Mercedes gesehen, aber ich, oder ich dachte, es war ein Mercedes, aber. Ich habe ihn auf jeden Fall mal etwas aufgehalten. Ja, also auf jeden Fall habe ich... ihn. lasse ich jetzt durch, links ist Platz. Okay, Ocon hat erwischt, da vorne. Das ist gar nicht schön. Ich glaube, der hat einen Schaden, oder? Kann sein. So, jetzt dann lass mich vorbei. Danke, Ericsson. Du standest zwar aus, nach Daniel, hast hast dann zumindest Platz gelassen. Und mich vorbeigelassen. Hartley darf auch nicht mehr Punkte bekommen, deswegen lasse ich ihn jetzt nicht durch. Hartley muss so viele Punkte haben, wie ein Hartley verdient hat. <lacht> so, wie sehen meine Reifen aus? Alter, wie machen die es immer mir so, die Reifen abzuhacken? Mann, ey. Puh, meine Reifen haben 59%. ich hab schon ein bisschen Angst hier durchzufahren mit einem Medium Oh, da hat Reikön erwischt. Ich sehe Hülkenberg auf 3 und Peres auf 2 Da gab es irgendwie eine Massenkarambolage Also Peres bin ich nicht verantwortlich Okay, das, Renn, ich mal gesagt. das Rennen ist gewonnen Wenn ich keinen Fehler mache Das Rennen ist gewonnen hier weil Hier gab es auf jeden Fall Irgendwas, dass die alle gerade recht langsam. Weil, unterwegs du, sind weil da. die beiden einzigen Konkurrenten für den Rennsieg nach, nach dem Crash in Kurve 1 war Raikön und vor allem Ricardo. Aber wirklich schön ist hier Peres zu sehen in den Punkten. Das wollten. Ich kann das Rückändern, wenn du willst. Nein! Wie! Oder Hülkenberg auf Platz 1! <lacht> ne, nein, Hülkenberg bleibt auf seinem dritten. 15. Mal, Warte, du willst Hülkenberg den ersten Platz checken, Das kannst du gerne machen. Nö, also, wenn schon, nehme ich schon nämlich natürlich die 25 Punkte messen. Vettel geht hier an die Box. Ab also wann können Reifen platzen? Ab 75. Und hier kommt jemand aus der Box. Das ist Brandon Hartley, der ist jetzt überrundet. Das Wichtigste ist einfach nur vor Paris zu bleiben. Und der sehe ich richtig, dass er da seins überrundet wird jetzt von Paris. Ähm, seins, ja. Ja ich habe nur gesehen, dass da ein Renault vor Paris ist, was natürlich nicht sein kann, wenn Hültenberg hinter ihm ist. Aber das ist schon krass. Hamilton hat 24 Sekunden Rückstand auf den guten Nico Hültenberg. Also, ich habe 26 Sekunden innerhalb des. Und Podiums. Hamilton wird auch nicht mal durchfahren. Er ist jetzt auf Softs gegangen. Er kann keine 20 Runden auf Softs fahren. Ich sag mal so, ist möglich. Wird aber an die 50% rangehen. Auf Soft. Also, ich habe 64% jetzt mit 15 Runden plus äh, 3,5 oder 4 Runden im Qualifying. Nee, doch. Sagen wir 2,5 Runden im Qualifying waren Aber du müsstest eigentlich gar nicht so lange riskieren. Schau mal, weil du bleibst vor Hülkenberg. Perez war gerade auf die. Ja, ich werde jetzt auch. Mediums gewechselt. Also, ich, ich jetzt, würde an deiner Stelle einfach reinkommen. Ich wollte auch jetzt in Runde 15 oder 16 reinkommen. Uh, das wird eng zwischen Eriksson und Eriksson ist vor Perez rausgekommen. Hülkenberg ist auf 2, weil Perez reingegangen ist. Hm. Hülkenberg war er noch nicht, ich kann ja mal schauen, schauen wir mal auf die Detailkarte, die Stops am Ende Runde Max Verstappen als einziger sonst noch auf einer Stop wie Ericsson auch Wundert mich, dass die beiden anscheinend nicht erwischt hat Aber ich weiß, ich soll mir vielleicht bald mal die Schwierigkeit erhöhen Äh, nein, ich finde sie immer recht perfekt so Weil okay. mit einer höheren könnte ich nicht fahren Okay, dann lassen wir es so es ist ja... Ich habe nur immer keine Punkte, weil es dann zum Crash kommt und ich will nicht noch mit einer höheren fahren. Die da habe ich wirklich keinen Bock dran. So. gerade so aus, Achso, du gehst gerade in die Box. Mal schauen, Hülken, Hülkenberg war schon mal in der Box. Ja, der fährt aber nicht durch. Dafür reichen, die reifen nicht. Mal, es ist jetzt spannend zu sehen, ob du ja, vor ihm rauskommst. Jetzt... Ach, oh, er bin... kommt jetzt in die ich letzte hab, Ich hab auf seins geschaut. Sei gut zu ich komme vor dem raus. Zu Ende er ist schon auf Vollspeed. Ja, aber Und er ich bin, kommt ich jetzt bin neben schon, dich. Ich bin schon in der ersten Kurve. Ja, auf jeden Fall knapp. Und er muss eh nochmal rein, also. Wo er? Ne, muss er. Ja, ein, also. Von der Stratik ist riskant, also, Soft durchzufahren. Das macht die KI. Er. So, er ist super Soft, Soft, Soft bisher gefahren. Der fährt das nicht durch. Also die KI, ja, fährt, die KI fährt niemals 20 Runden damals, das glaube ich nicht. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Was den leider e jetzt so aussieht: Hamilton holt stark auf Perez auf. Das gefällt mir gar nicht. Und Brandon Hartley hat C. überholt. Legende. Sebastian fährt es die das schnellste zweit. Es fährt die schnellste Zeit ist drei Sekunden schneller als meine. <lacht> Weißt du, mit was er fährt, mit Supersoft, daran liegt es einfach. Ja, aber noch 3 Sekunden mehr. Wobei meine Pace auch grottig war. Ich bin die schnellste Zeit von der 23,7, die ich mit dem Soft setzen konnte. Warte, ich habe gesagt, dass Hülkenberg durchfährt. Der fährt natürlich nicht durch. Der war ja noch nicht in der Box. Das zweite Mal, ich du Warum dachte ich, dass Hülkenberg aus der Box kam? Keine Ahnung. Hülkenberg geht aber jetzt rein. Ja würde mir auch keine Gefahr ich sein. Jetzt mal auf Mediums Wetter gehen. Ja, also ich würde auf Soft gehen, wenn er wenn er Reifen hat. Das ist hat. eine KI. Ja, das ist eine KI, das wollte ich sagen. Wofür muss ich auf so Mediums gehen? Ja. Sergio Perez holt sich damit die Position zurück. Ist auf Medium zurück. gegangen. Und Sergio Perez ist jetzt gerade auch an Markus Eriksson vorbeigezogen. Ja, den habe ich eben überrundet vor ein paar Runden im letzten Rennen hat er da noch ganz ganz toll Platz 3 verloren und ist auf Platz 5 oder 6 gefallen und ich sehe da Hamilton auf 3 und ja aber der muss noch in die Box im Gegensatz zu den anderen wie lange ist er denn schon auf dem Reifen? ähm 5 Runden Okay. Das, soft das schafft er nicht dann würden die Reifen wie gesagt bei etwa 70 50 Prozent rauskommen Zumindest mit meiner Fahrweise. Oh man, okay, während 25% Renndistanz Renn wäre das C. Rennen jetzt C. vorbei. <lacht> jetzt muss ich noch mal na, äh, 16 Runden mit dem Reifen absolvieren. Oder 15. Aber auf Paris habe ich einen schönen Abstand also. Ich denke, was sind so zehn Sekunden. Was aber schön zu sehen ist, Hülkenberg fährt hier Hamilton Space Das heißt, er könnte vielleicht sogar einen Angriff also haben. Also schätzen kann ich. Es waren 9,8 Sekunden. Und Peres holt aber gerade auf auf dich. Ja, ich muss jetzt erstmal mich auf die Reifen einschießen. Hülkenberg startet seine Attacke gegen Hamilton, schafft aber nicht. Den Versuch. Da fehlt ihm einfach die Topspeed auf der Geraden, ganz klar. Sonst noch irgendwelche spannenden Positionsduelle. Vettel holt hier stark auf mit seinen Supersofts. Ferrari fährt zweimal die gleiche Strategie, beide auf Supersofts gerade. Überraschend. Ich muss mich jetzt erstmal schön auf die Reifen einstellen. Ja, jetzt als du aber gerade wieder ab. Peres fährt aber auch gerade ohne ERS, der fährt ERS-Modus 0. Fahr... Was komisch ist, weil er eigentlich genügend ERS hat. Schauen wir mal, mit alle fahren ERS-Modus 0. Ist vielleicht ein Bug. Ich bin jetzt. Und Hülkenberg hat hier noch nicht, aber Vettel hat Ricardo überholt. Das habe ich gerade gesehen. Hülkenberg attackiert aber gerade weiterhin Hamilton. Ich fahre nämlich Standard-Benzin und stell eigentlich nur auf der Geraden auf Überholen. So, neue Bestzeit von mir: 23.0. 6 Zehntel schneller als das, was ich eben auf Soft gefahren bin als schnellster. Aber immer noch langsamer als das du, was du gefahren hast. Mhm. Aber dafür, dass ich nur auf Standard gefahren bin und auf Mittel bis äh, hoch eher mhm. ist. So, zwei Zehntel im ersten Sektor wiedergefunden. So, Hülkenberg verliert jetzt etwas auf Hamilton. Aber wie gesagt, Hülkenberg fährt durch Hamilton nicht. Wie stark holt Vettel? Oh, der ist noch ganze Stückchen weg. Sergio Perez verliert indes sehr viel Zeit auf Hamilton. Das könnte Hülkenberg in die Karten spielen, weil, wenn Hamilton irgendwann dran ist, wird er in Zeit verlieren und Hülkenberg kann nachrücken. Hm. So, ich habe noch Sektor 2, 14. Verbesserung. Was natürlich nicht gerade für O'Connor spricht, ist, dass er von seinem Teamkollegen schon über und jetzt gehen sowohl Kimi Räikkönen als auch Danny Ricardo rein Kimi Räikkönen ist nur fünf Runden auf seinem Supersofts gefahren sehr komische Strategie wer von beiden kommt früher aus der Box das sieht danach aus dass der Danny Ricardo schafft und Carlos Sainz überholt ihn knapp was bist du gefahren als schnellste Runde? Äh, das weiß ich gar nicht mehr, kann, nicht, kann ich das nachfahren? Ja, schnellste Runde. Ja, bei Rennleitung meine schnellste Runde ist eine 1,226 auf Soft Eine was? 1,226 auf Soft Nein, mir fehlt ein Zehntel <lacht> Esteban Ocon war jetzt auch in der Box, das heißt Für ihn werden hier keine Punkte heute mehr rausspringen drive Driving with this Looking like an amateur Ocon ist halt eine richtig komische Strategie, der hat es noch 13 Runden vor sich und Platz 10 Sebastian ist. Wieder rein. Platz 10 namens Fernando Alonso wurde überrundet. Dann hast du bei. Ne, Raikön ist 22 Sekunden weg von Alonso, den wirst Der ist in der Box, oder? Ne, nee. Warte, dann ist das der Ferrari vor mir, Raikön, weil vor mir ist nämlich ein Ferrari ein paar Sekunden. Weil ein Ferrari, ein Ferrari ist in der Box gerade gewesen und einer ist nämlich jetzt in de, in de, im letzten Sektor. Baikel ist im letzten Sektor, Vettel ist im ersten Sektor, vor dir ist Markus Eriksson. Dann, nein, nein, Mar hinter Markus Eriksson habe ich schon längst überrundet. Aber vor dir kann kein roter Punkt mehr sein. Doch, auf me am, Ende, am Ende der ersten Graden. Ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte. Es ist ein roter Punkt. Und es sieht auch nach dem Ferrari rot aus. Aber so lässt sich hier schön mitziehen. okay Mirakel ist gerade. In Sektor 2. Dann muss das Vettel sein vor mir. Vettel ist aber P5. Also, wo in Sektor 2? Vettel zwei? ist im dritten Sektor. Nee, dann ist Raikön hier, ja, okay. Das war in dem Moment, wo Sektor 2 angefangen hat. Boah, Jetzt habe ich gerade nicht auf die Strecke geschaut, wäre beinahe in die Wand gefahren. <lacht> das wäre ärgerlich gewesen. Naja, wäre wahrscheinlich nicht so schlimm geworden, weil Kies war da. Aber jetzt werfen nur nicht die gute Position irgendwie weg. Nee, nee, ich fahre hier ganz, ganz langsam nach Hause. Ich Ocon hat sich Sergei Sirotkin geholt. Sonst noch irgendwelche Überraschungen? Carlos Sainz geht gerade in die Box. So, ich kann mich trotz meiner langsamen Fahrweise von Peres absetzen leicht. Aber du musst bedenken, Hülkenberg holt in Riesenschritten auf Peres auf. 1 Sekunde pro Runde also. Ist mir relativ egal, das schafft er nicht mich einzuholen. Da geht, ein, da geht wahrscheinlich Sainz. Hülkenberg nur 70 Sekunden hinter dir. Ja, in elf Runden, das schafft er nicht. Ich fahre ja gerade auch sehr sehr langsam und außen werden irgendwann seine Softs einbrechen der fährt auf Mediums irgendwann wird er schon langsamer werden hoffentlich <lacht> <lacht> er hat frischere Mediums als du Lewis Hamilton war an der Box und ist jetzt raus aus dem Rennen hier da kommt hinten wenn ich richtig sehe Uh, Markus Eriksson und der wird genau vor Hamilton dann. Also meine Reifen haben, meine Reifen haben 16%, also nach 6 ja. Runden also bevor die abbauen, das wird erst gegen Runde 28 sein, wenn die abbauen. Wobei noch... Ist das Esteban Ocon? Ja, Esteban Ocon ist hier vor Lewis Hamilton. Warte, ab, ab Runde 40%, ab, ab 40 bauen die ab, oder? Ja. Das, das heißt, Pace, ja. die werden in den letzten beiden... musste muss dich nicht beunruhigen, es sind nur fehlerhafte Daten. Mach einfach weiter so. Ich sage Bescheid, hm? falls wir echte Probleme bemerken. Okay, interessant. Ähm, ich fahre Was wollte ich sagen? Äh, ich werde erst, erst gegen Runde 30 oder so äh, ernsthafte Abbauprobleme haben. Oder so leichte, sagen wir mal. Äh, Gerade hat mein Teamchef mir gesagt, ja, wir haben komische Daten, fehlerhafte Daten, die nicht zusammenpassen. Und ich denke mir so, der sagt ja so, ja, mach dir keine Sorgen, wirst du nicht so schlimm sein. Ich denke mir so, danke, warum sagst du mir das, wenn es nicht so schlimm ist? Und beunruhig dich. <lacht> Vielleicht will er dir ja sagen, dass der Motor gleich platzt. Ich kann ja mal in die Temperaturen schauen. Nein. Also die Temperaturen schauen ganz okay aus. Und der Motel hat auch nur 6% Abnutzung, also das kann es nicht sein. Also dann wird wirklich erst gegen Runde 30 leichte Abnutzungserscheinungen anfangen. Von daher ist das egal. Aber ich bin überraschend langsam in der Rennpace, das wundert mich. Aber vielleicht auch daran, weil ich ein bisschen Angst habe, weil ich nicht so viele Punkte wegschmeißen will, fahre ich in Sektor 3 sehr, sehr vorsichtig, weil ich ja eigentlich nur noch was verlieren kann. ja. Aber egal, solange es reicht, ist es egal, ob ich langsam fahre. Versuche jetzt meine eine Runde Attacke zu fahren. Nee, warte, ich warte noch eine Runde, spare mir ERS auf und dann gehe ich in der nächsten Runde auf Attacke. Ich will nämlich unbedingt eine Zeit knacken. Und zwei Zehntel kann ich auf jeden Fall noch irgendwo finden. Zumindest eine 7, 22, 6 sollte ich schaffen. No. So, irgendwelche Duelle auf der Strecke. Ja, Esteban Ocon greift der Markus Eriksson an, der gerade aus der Box kam. Und das könnte reichen für Esteban. Hier geht es um P11 gerade und erholt nicht auf Fernando Alonso, aber das ist wurscht. Es geht um P11. Also, was mir auffällt, sobald ich in der Position bin, wo ich äh, komfortabel Punkte holen kann, fahre ich kann Oh, gelbe ich, Flagge kann irgendwo. Ich, kann ich auch nicht sagen, das ist ein Williams. Williams, Sergej Sirotkin ist raus. Man hat gar nicht gesehen, was mit dem los war. Er ist einfach raus. Und Brandon Hartley hat hier gerade einen Riesenfahrfehler gemacht. War das dich, den er durchgelassen hat? Ich habe keinen Fahrer gesehen. Also hinter mir sind ist, ist, ist, ein, äh, ist ein Renault, dann Paris und dann nochmal Hülkenberg. Und dann kommt der McLaren. Kannst du sehen, wer bei Brandon Hartley ist? Ne? Achso, Ferrari war es. Der hätte fast einen Ferrari gehabt. Der gute Brandon. Hallo Siron. 5 Sekunden hinter ähm, Perez, während Ocon sich hier durchs Feld kämpft. Okay, alles klar. Er lässt gerade aber sehr viel Zeit in der Ericsson liegen. Wo ist denn Ocon? Auf da muss Platz? er jetzt mal. P P12. Vorletzter. Ja. Wer ist ein Letzter? Letzter ist Brandon Hartley, der hat gerade sich so verbremst, dass er fast einen Ferrari abgeräumt hat. Oh, hat die goldene Ananas. Was heißt Goldene Ananas? Halt. Elfter. Weil er halt. Weil er halt genau den, den Platz hat, wo es keine Punkte für gibt. Äh, Markus Eriksson. Auch Eriksson, du warst haben. doch eben Neunter, als ich dich überrundet habe. Wobei, nee, ich doch nicht. In die Box nee, doch nicht. Ich, ich habe Alonso später geholt und Alonso war auf 10. Nee, der war schon die ganze Zeit auf 11. Oder zwölf oder sowas. Auf jeden Fall schlechter als Alonso was aber eigentlich auch normal sein sollte. Ja. Weil besseres Out und dann auch noch Eriksson gegen Alonso ist halt doch noch mal was anderes. So, dann kann ich Bei Alonso noch, fährt Eriksson pro Runde eine Sekunde circa eine halbe Sekunde bis Sekunde. Weil Eriksson sich halt hier mit Letz letzter Rille auch noch gegen äh, Ocon verteidigen muss. So. Interessant zu sehen. Perez hat mit Abstand die ältesten Reifen. Hoffentlich geht er nicht noch mal in die Box. Wie alt sind seine Reifen? die sind maximal ein bis zwei runde. Runden Ja, meine sind zehn Runden alt. Ja, aber ich meine, staut mal ins Feld, da fahren die alle mit 5, 3 Runden, 2 Runden, 4 Runden, 6 Runden ist, so ähm, alt so. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwelche Crashes oder so. Wir hatten sehr viele Crashes an dem Rennen. Die Frage ist halt, ob er es schafft. Die Frage ist. Und e da steht links ein Auto auf der Stadt- und ziel immer noch Sirotkin. Wie lange brauchen die, um den zu bergen? Vor allem auf der Stadt Ziergraden. Ja, das müsste Safety eigentlich eigentlich geben, aber zum Glück gibt es das jetzt nicht. Und Ocon schafft es wieder nicht an Ericsson vorbei. Also, wenn es ist ein Safety gäbe, wäre es ein bisschen sehr scheiße. Wobei, dann könnte man ja, theoretisch... Ja, das wäre scheiße für ist, weil dann kommen Hamilton und Vettel durch. Ja, und ich habe vielleicht keine Chance auf den Sieg. Ich könnte höchstens halt so. auf Supersofts gehen. Weil die jetzt tatsächlich bis zum Ende des Rennens halten würden, sieben Runden. Aber kurz, ich bin gleich wieder da. So, ich werde glaube ich jetzt seine Besserheit knacken. Achtung. 4 okay. Alles erreichen im Rennen, was ich will. Grüne Flagge. ja immer noch konstant und Hülkenberg holt auch nicht mehr auf bin wieder da und bin rechtzeitig zurück zum Überholmann über von Este. So ein hart aber fair und es tut also ich habe deine Bestzeit geknackt bin bin eine 224 gefahren als ob, das ist unfair aber ich bin echt, ich bin auf Fett und alles gefahren was da ist also ja ich nicht und Serotkin steht immer noch dort, ich glaube, die haben keinen Bock mehr den abzuräumen <lacht> ja und ich glaube und auch Ericsson versucht hier Ocon über Außen zu kriegen und er schafft es. Und das sah fast so aus, als würde Ocon sogar wegdrehen. Nee, nee, er haut ihn nur weg. Ich werde nichts sagen, so sagen aber ich Zeit glaube, Hüttenberg wird nicht mehr Zweiter werden. Wir brauchen weil Energie. sein Abstand die ist Energie immer noch vier Sekunden auf Paris. Und mein Abstand wächst sogar ganz, ganz leicht. Aber vielleicht auch nur wegen der ja, Stärke. Gegen Hülkenberg und Peres wächst er, aber Peres verliert gerade so viel Zeit auf Hülkenberg. Also, die sind noch schon die ganze Zeit bei vier Sekunden oder so. Mhm, mm -mm, dieses Pro-Runde sieht man ein paar Zehntel immer runterraten. Sind nur noch 5 Runden. Ja, aber es kann noch reichen für Hülkenberg. Wird auf jeden Fall knapp. Ich würde sagen, das ist ein Angriff in der letzten Runde. Ich glaube nicht, dass er so viel aufhält. der müsste jetzt nochmal eine runter, Sekunde oder so pro Runde 1, aufholen. Sekunden. Und diese eine Sekunde. Aber In der letzten Runde hat er genau gar nichts aufgeholt auf Peres. Und der bräuchte eigentlich eine Sekunde etwa. Bei mir hat er aufgeholt. Also ich hab's verglichen mit der Runde davor und danach war etwa und bei vier Sekunden. kommen wir mit dem Benzin noch aus? Er ist gerade bei 3,6 nur noch. Wow. Das ist ein bisschen zu wenig. Jetzt ist er 3,5. Ich glaub, nee ich glaub nicht, dass er das schafft. Dafür fährt er einfach gerade zu langsam. Naja, warten wir ab. Er hat zwei Zehntel die Runde schon geholt. Zwei Zehntel sind zu wenig. Wie gesagt, er muss eine Sekunde drauf holen. Jetzt hat er die dritte Zehntel geholt. Jetzt hat er eine halbe Zehntel verloren. Jetzt hat er die wieder. Jetzt ist er fast bei vier Zehntel. Holt doch mal sie Rotken ab. <lacht> Der musste oh, okay. einfach stehen bleiben. Okay, jetzt hat er die vierte Zehn geholt, der gute hügenberg Kann es noch eine fünfte ausbauen. Und er kreist sich noch die fünfte Zehntel. Fünfzehntel hat er diese Runde geholt. Ist zu wenig. Klappt nicht. Und jetzt auf der Geraden hat er wieder eine verloren. Zwei verloren. <lacht> Drei verloren. Das schafft er Okay, das schafft er nicht mehr. Ich habe die abstände nämlich ein bisschen beobachtet das war richtig. nämlich nichts. wir rechnen damit dass dein Grip bald nachlassen wird. so mein teamchef sagt dass bald der grip nachlässt meine reifen haben jetzt 34 36 am stärksten reifen ich hätte deutlich früher auf mediums gehen können aber egal ich wollte halt sicher gehen mhm. Also, ein weiteres Mal auf Soft zu gehen, wäre halt 6 Sekunden langsamer. Da wäre wär ich, denke ich, auch... Hätte ich dennoch gewonnen, aber... Ist halt sicherer mit einer 1-Stop. Also, Benzinprobleme habe ich echt stark. Ich fahre auf Mager und Standard und verliere dann auch ein bisschen was. Errungfra Errungenschaft freigeschalten. Schneller, heller Funke. okay. Es gibt auch irgendwie in dem Spiel hier ähm, Erfolge, die gefühlt in jeder Session wieder neu freigeschaltet werden, weil die irgendwie nicht gespeichert werden, oder? Nee, hey, heller Funke, der zeigt immer, wie viel du schon davon geschafft hast. Nein, nee, aber ich meine, so ein anderes, da steht irgendwelche Zahlen noch, die habe ich immer im, im Training. Ja, das ist heller Funke. Na, ich bin mir sicher, dass da nicht heller Funke stand. Auf jeden Fall ist es jedes Mal das mit dem ERS, Da zeigt immer, wie viel ERS du schon verbraucht hast. Weil es so toll ist und jeden interessiert und Ocon kriegt hier wirklich Ericsson nicht mehr schade wer kriegt was nicht? Ocon kriegt Ericsson nicht mehr Ericsson hat ihn so weggeklatscht dass Etwa Ocon nicht mehr mithalten mit und Alonso fährt hier einfach seinen einen Punkt entgegen und Brandon Hartley fährt gar nichts entgegen <lacht> er fährt nur im Desaster doch entgegen. einem nicht fahrenden Cockpit fährt er entgegen Ja. Und Hülkenberg wird es wirklich nicht mehr schaffen, jetzt brechen bei ihm langsam die Reifen ein, er holt nichts mehr auf. Achtung, Achtung! Die drei, es vier waren halt auch echt viel zu wenig. Chef, es reicht langsam, du musst mir nicht jede Runde sagen, dass hier gelb ist wegen Sirotkin. Grüne Flagge. <lacht> Am meisten, warum holen die nicht ab? Hat Putin etwa ihnen verboten, ein Taxi zu schicken. Ich glaube, der hat kein Geld mehr. <lacht> <lacht> Oder so. Er kann sich kein Taxi mehr leisten, kein Safety mehr. Aber schön, dass ich jetzt, also ich habe im letzten Stint etwa drei Sekunden auf äh, Peres rausgefahren. Und das, obwohl ich sehr, sehr sparsam gefahren bin. Am meisten, du könntest jetzt theoretisch noch einen Dreher hinlegen, du könntest Donuts machen im letzten Sektor und du wirst trotzdem gewinnen. Ja, vom letzten Rennen wäre es halt sogar noch krasser gewesen. Wie gesagt, da hätte ich nochmal in die Box fahren können. Du könntest ja für die Fans dann noch ein paar Donuts drehen am Ende? Nee, nee, nee, ich will das auf jeden Fall sicher haben. <lacht> und dann platzt dir so der Reifen weg und du kommst nicht mehr. Hier. Das wird schwer. Ich habe 40% am Reifen. Alles ist möglich, glaub mir. Beziehungsweise 42% am stärksten habe ich. Also es würde nicht mal die 50% erreichen. Sind noch zwei Runden zu fahren, das ist schön. Oh, es ist gelb Ein Wunder. Und Seins fährt bestimmt schon seit zehn Runden oder so äh, knapp anderthalb Sekunden hinter mir oder zwei Sekunden. Er traut sich halt einfach nicht zurück zu runden. Ja, er müsste mich eh wieder vorbeilassen. So hülkenberg ja, das wird nichts mehr. Wobei er ist glaube ich jetzt im Windschatten, er holt mal auf auf der Was? Windschatten. Das er Ja, viel bei 2,5 Sekunden das sind drei Sekunden oder so das war niemals Windschatten er hat das erste Mal auf der Geraden aufgeholt oder bei Peres brechen gerade die Reifen, weil in, in der Kurve Zwei Zehntel aufgeholt der gute Hülkenberg. reicht dann auch nicht, hoffe, nicht mehr naja Peres sagt gerade ganz schön zurück aber schön zu sehen, Peres ist ja hier noch dabei im WM-Kampf das heißt auch er holt hier wieder auf auf Alte vor allem, ich will in den WM-Kampf einsteigen. Wir haben nur noch Benzin. Ja, das schaffst du leider damit. Wo ist denn. Weil sie Ocon holen. Ey, willst. das Beste ist, ich, ich habe in Deutschland und Frankreich Pol geholt. Bin beide Male ausgeschieden. Deutschland natürlich zählt nicht, wie gesagt. War Backhalt. Und dann in den beiden Rennen, danach, wo ich keine Pol kriege, hol ich natürlich Siege. Äh, das ist, das letzte, ist in weniger als zwei Sekunden, ends. die jetzt Hülkenberg nur noch hat. Er hat gerade eine ganze okay, ja, Sekunde, die, über eine Sekunde die Runde aufgeholt. Bei Peres, die Reifen sind am Ende. Ja, aber er müsste jetzt, er müssen jetzt schon im, in der Ash äh, sein, sonst würde er es nicht mehr schaffen. Das sind 1,9 okay, Sekunden. Zum beträgt? Ja. Also nee, oh, Sekunden. nee, nee, nee, das wird er schaffen, der Peres. Außer Peres platzen jetzt noch die Reifen weg. Aber was macht ihr bitte? Meine sind ja noch nicht mal bei... Meine sind bei 46%. Und er ist nur eine Runde länger draußen gewesen. Das heißt, seine müssten theoretisch bei 50 sein. Aber er fährt trotzdem noch konstante Zeiten. Es muss einfach sein, dass Hülkenberg gerade so viel schneller fährt. Es muss einfach sein, dass seine Reifen irgendwie abbauen. Ne, ne, er fährt die gleich. Er ist nur knapp langsamer als seine Bestzeit. Hm. Hülkenberg jetzt nur noch 1,5 Sekunden. Hm. Schafft das noch in die letzte Kurve ins DRS? Wir werden es nie erfahren, weil gleich der Haas über die Linie fährt, sondern werden wir nur sehen, ob Hökenberg es geschafft hat oder nicht. 1,6 Sekunden, das schafft er nicht mehr im letzten Sektor. Vor allem überholen muss ja, er auch irgendwie. kannst du ja, kann's ja einfach sagen, dass es geschafft hat, dem ist ja wohl ist. Das heißt, du könntest für PRS einfach jetzt einfach. Ja, aber das hat es weitergeholt. Und ich habe die Errungenschaft Zielstrebe gehalten. Super. Da steht 25, ich glaube das ist einfach, dass ich den 25. Online-Rang jetzt erreicht habe, oder so. Den habe ich schon länger. Pff, ich war halt nicht für online, ich war auf eine überhaupt Karriere. Oder halt hier. Ich war halt immer online mit anderen Leuten meistens, wenn... Das ist mal ein Traumpodium von mir, Hülkenberg und Perez drauf. <lacht> und natürlich ich, als Sieger. Ja, also wenn du noch Ocon in der Mitte stehen würde du besser. Beziehungsweise <lacht> Perez auf 1, Ocon auf 2 und Hülkenberg auf 3. Hast gesehen, wie heiß, Ocon war? hast so gesehen, wie scheiße Günther Steiner in diesem Spiel ausgeht. Ja. Das, ist das sah aus wie ein Rentner. ist zweite Sieg hintereinander. Zwei Pol, zwei Siege. Zwar nicht in den Man Rentner sieht Stoffen. auf jeden Fall, die richtige Strategie war die 1-Stop, denn nun die beiden mit 1-Stop sind vorne. Die 4-Stop war die falsche Strategie, aber... Peres holt hier gerade immens auf. Du bist mit Peres vorgerückt. Das wird ein spannender mehr im Kampf äh, Platz 6. Ich bin 3 Punkte hinter Peres. Ja, meine ich ja. Und ich helfe und auch, ich bin nur auf P12. Und ich helfe auch unserem Team immer näher nach vorne zu kommen, aber ich glaube Ocon... Wobei doch, unser Team hat, Punkt, hat mehr Punkte als Force India. Ganze fünf ja. Stück. Und sagen wir so, das einzige Problem ist, ich falle hier halt zurück und ich kann nicht mal mit Ocon mithalten. Krass mal, wer seinen Platz 10 weggeschmissen hat. Alonso! Ah nee, in der in der Rangliste. Wie? In der Rangliste, so. stimmt. Ich habe oh, gerade falsch kann. geschaut. Ja. Wir haben viele DNFs, ein paar, die überrundet wurden. Schönes Ergebnis. Walter Bottas ist wieder 15. geworden von dem, wo er auch gestartet hat. Und ja, Nico Hülkenberg holt ein Podium. Eigentlich müsste ich das Rennen, dürfen wir das Rennen nicht äh, hochladen, weil geht ja nicht. Und ja, ja. Ja, Ricardo natürlich, der tut mir echt leid. Und auch Raikön. Raikön ist auf 8 zurückgefallen. Also, guck mal, wie knapp ist es ist zwischen Ricard und Raikön. Eine halbe Sekunde. Also, also ich, ich würde sagen, das wäre es gewesen für das Rennen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ciao. Ja, 18 Ciao.